In diesem Video wollen wir ein bisschen darüber reden, wie kann, können wir denn erste Ideen, die wir haben, schon mal visualisieren. Sprich, wie können wir erste Prototypen erstellen, sodass dass schon mal klar ist, in welche Richtung soll denn eigentlich die Entwicklung eines Werkzeugs gehen und was sind so die Dinge, die wir vielleicht bisher im Usability Engineering verstanden haben und wie stellen wir uns vor, das Ganze umzusetzen. Schauen wir uns noch mal ein bisschen an, worum es bei Usability geht. Bei Usability ist es ja so, dass wir in irgendeinem an irgendeiner Stelle im Usability Engineering Prozess schon mal hoffentlich herausgefunden haben, welche Nutzerinnen und Nutzer haben wir denn eigentlich, welche Aufgaben und Ziele verfolgen diese und in welchem Kontext findet das Ganze statt. Und wir wollen ja dann ein Werkzeug entwerfen, mit dem dann eben diese Aufgaben der Nutzerinnen und Nutzer entsprechend gut erledigt werden können. Und Prototyping bietet uns jetzt eben die Möglichkeit, hier dieses Werkzeug schon mal vereinfacht irgendwie darzustellen und auch gegebenenfalls mit anderen teilnehmenden Stakeholdern, wie man so schön sagt, zu besprechen. Prototyping ist ein schnelles und einfaches Visualisieren einer Lösungsidee und es geht ganz explizit darum, nicht immer nur zu programmieren, wenn es um Prototyping geht. Das ist tatsächlich ein relativ häufiges Missverständnis, dass oft gedacht wird, hm, Prototypen, das muss doch schon irgendetwas Programmiertes sein. Tatsächlich ist dem nicht so, denn Prototypen sind auch noch viel, viel früher, wenn es also zum Beispiel einfach nur darum geht, eine Oberfläche schon mal zu visualisieren oder die Struktur eines Objektes schon mal zu visualisieren. Dafür kann man Prototypen auch schon einsetzen, ohne dass irgendwas programmiert wird. Denn wenn man anfängt zu programmieren, dann ist das meistens auch schon relativ zeitaufwendig und dann wird man wahrscheinlich auch später nicht mehr so viel daran ändern. Bei Prototypen, die so auf einem Papier mal entstanden sind und da reden wir gleich von, wie das dann so aussehen kann, da wird man sich wahrscheinlich durchaus noch trauen, auch nochmal was zu verändern. Vergleichen Sie das so ein bisschen mit dem Hausbau. Wenn es darum geht, dass Sie ein eigenes Haus zum Beispiel bauen wollen, dann werden Sie auch erstmal anfangen, sich das Ganze zu skizzieren und sich schon mal zu überlegen, wie soll das Ganze aussehen. Und Sie werden auch nicht gleich anfangen, irgendwie einen Maurer zu beauftragen, der schon mal die Außenwände hochzieht, damit Sie so einen Eindruck davon bekommen. Sprich, beim Prototyping fangen wir wirklich sehr weit vorne an. Prototy Prototyping oder Prototypen haben, weil man eben äh, durchaus auch mal sehr weit vorn anfängt, ohne zu programmieren, entsprechend geringe Kosten, sind schnell erstellt und auch relativ schnell korrigiert. Man kann Prototypen, und da gehen wir auch noch ein bisschen drauf ein, sogar äh, nutzen, um erste Evaluationen von Usability eines Werkzeugs oder eines sich in Entwicklung befindlichen Werkzeugs durchzuführen. Und Proto Prototypen sind eben, weil sie teilweise sehr schnell und einfach erstellt werden, auch Wegwerfartefakte. Und man kann sie dann eben auch durchaus mal ja wegwerfen, wenn man sagt, diese Richtung passt jetzt mir nicht so. Ja, Trotzdem, auch wenn man sie meistens wegwirft, dann ab einem gewissen Punkt, sind sie eine gute Grundlage, um einfach zu diskutieren, aber eben auch, um für die weitere Entwicklung ja, eine erste Idee kommunizieren zu können. Bei Prototypen geht es darum, so viel wie nötig darzustellen, aber man möchte sie trotzdem noch so einfach wie möglich belassen. Das heißt, wir lassen unwichtige Details weg oder unwichtige Bereiche. Lassen wir aus, wir fokussieren uns also immer auf das, was gerade wesentlich ist. Wir verzichten zum Beispiel auf irgendwelche Details von der Formatierung, auf Farbgebung, vielleicht auf die Typografie. Wir verzichten auch auf gewisse Vollständigkeit und markieren nur, hier steht noch irgendwas, aber was das genau ist, ist eigentlich vollkommen egal. Prototypen selbst können verschiedene Dimensionen haben, also zum Beispiel können manche Prototypen so gestaltet sein, dass sie ähm, relativ breit zeigen, welche Funktionalität soll das zukünftige Werkzeug haben. Andere wiederum fokussieren sich eher auf eine einzelne Funktionalität, gehen da aber sehr ins Detail, also wie funktioniert das detailliert, zum Beispiel welche äh, Klickreihenfolge werden wir dann haben, äh, wie sieht der konkrete Ablauf für eine bestimmte Funktionalität aus. Wir können auch Prototypen haben, die sich eher so auf die Darstellungstreue, also auf grafische Aspekte zum Beispiel fokussieren. Wir können Prototypen haben, die zum Beispiel versuchen, sehr stark die Interaktivität zu betonen. Also wie sieht das dann Ganze, das Ganze dann interaktiv aus, wenn die Nutzerinnen und Nutzer das Ganze bedienen. Wir können Prototypen haben, die einfach mal gucken, wie sieht das mit wenigen Daten oder mit vielen Daten aus. Und wir können Prototypen haben, die einfach unterschiedliche technische Reifen haben. Also von der ganz einfachen Skizze, die wir uns gleich noch ansehen, bis hin zum sehr ausgefeilten Prototypen, der eigentlich schon fast alles umgesetzt hat. Es gibt verschiedene Arten von Prototypen und diese sind hier auf dieser Folie dargestellt. Zum einen haben wir als erstes die Gruppe der ja, Prototypen, die man mit Handarbeit erstellt. Das sind Skizzen und Papierprototypen. Hier reicht dann meistens ein Blatt Papier und ein Stift. Das ist hauptsächlich bei Skizzen der Fall. Bei Papierprototypen braucht man dann vielleicht noch etwas mehr, vielleicht auch eine Schere und ähm, einen Kleber. Das sehen wir uns dann aber gleich an, was das eigentlich bedeutet und was da auch so der Unterschied ist. Dann gibt es so Prototypen, die dann auch schon so ein bisschen zwei, äh, ein bisschen digitaler sind. Aber immer noch zweidimensional, das sind dann so Wireframes und interaktive Prototypen. Hier nutzt man dann Tool Support, das heißt, diese entstehen nicht mehr mit Stift und Papier, sondern sie entstehen am Computer. Davon etwas trennen muss man dann die grafischen Mockups. Bei diesen grafischen Mockups geht es eher darum, nicht unbedingt die Funktionalität zu visualisieren, was bei den ersten vier hier der Fall ist, sondern es geht darum, schon mal zu zeigen, wie sieht das Ganze denn grafisch hinterher aus. Und hier werden meistens auch Designer mit eingebunden, weil diese einfach so auch den Fokus dann auf die grafischen Aspekte legen. Das könnte jetzt ganz simpel die Farbgebung sein oder auch die Typografie, aber es sind natürlich noch viel mehr Aspekte, die Designer hier entsprechend mit berücksichtigen können. Und nochmal davon getrennt sind dann Hardware-Mockups, denn nicht jedes Werkzeug, was wir irgendwie entwickeln, sind heutzutage Webseiten und Software und äh, zweidimensionale Nutzerschnittstellen und Apps oder was auch immer sondern es sind ja oft auch ganze Gerätschaften, die wir entwickeln wollen und auch dafür muss es entsprechende Prototypen geben und das sind dann sogenannte Hardware-Mockups. Wenn man die allerdings erstellen möchte, dann braucht man heutzutage meistens auch irgendwelche Ingenieure, die einem dann dabei helfen, das Ganze ja umzusetzen und nicht nur zu visualisieren, sondern auch tatsächlich zum Leben zu erwecken. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Arten von Prototypen etwas genauer an. Fangen wir zunächst mit der Skizze an. Eine Skizze ist tatsächlich eine relativ schnell vereinfachte, äh, ja, relativ schnell erstellte, vereinfachte Darstellung von einer ja, Oberfläche oder von einem Werkzeug. Ist also mit äh, der Hand gezeichnet, einfach mit Stift und Papier, so wie hier rechts dargestellt. Ich habe hier einfach mal versucht zu visualisieren, wie die Maske einer relativ bekannten Suchmaschine aussieht, wie sie auch vor Jahren schon ausgesehen hat eigentlich. Und so eine Skizze kann eben dazu dienen, relativ einfach eine grundlegende Idee zu veranschaulichen. Und man kann eben auch relativ schnell mal mehrere Skizzen erstellen, um eine gleiche oder eine ähnliche Anforderung darzustellen. Man malt es einfach nochmal mit einer leichten Veränderung, um eben mit einer Skizze dann darzustellen, mal sieht so aus oder mal sieht so aus. Oder man könnte auch zwei Alternativen haben, die man dann hier miteinander vergleicht. All das ist hier mit Skizzen möglich. Bei Skizzen eben so schnell von Hand mal gezeichnet sind, sind sie eben auch einfach wegwerfbar. Man hat ja gegebenenfalls nur ein paar Minuten gebraucht, um eine Skizze zu erstellen. Da macht man sich auch nicht so viel Gedanken darüber, ob das jetzt ähm, ja viel Zeit gekostet hat oder nicht. Skizzen sind sehr ungenau. Sie haben ja auch gesehen, nicht mal mehr irgendwie mit geraden Linien unter Umständen. Sie sind oft unvollständig. Aber Skizzen können sehr gut zu Diskussionen anregen. Ich habe schon Projekte tatsächlich erlebt, in denen auf Basis einer Skizze, die einfach mal so ja, aufgemalt wurde, ähm, sehr gute und sehr detaillierte Diskussionen stattgefunden haben. Dazu macht es Sinn, ein solches Projekt anzufangen oder nicht. Was könnte man denn gegebenenfalls noch hinzumachen und so weiter und so fort. Und somit können sie also sehr gut einfach so, so, so ein gewisses Brainstorming auch triggern, um einfach mehrere Leute gleich mit ins Boot zu holen, um sich besser darüber unterhalten zu können, was hat man denn eigentlich vor, in welche Richtung kann das Ganze denn gehen. Man darf tatsächlich bei Skizzen auch noch ja, Kritik äußern und Verbesserungsvorschläge machen und das macht man dann auch gern, weil einfach Skizzen, dadurch, dass sie noch ungenau und unvollständig sind und eben noch so sehr rudimentär wirken, nicht so aussehen, als hätte man schon viel Zeit investiert. Man traut sich also durchaus da, mehr Kritik zu äußern. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber ich kann nicht so gut malen, ich äh, traue mich das nicht, äh, ich mache das lieber gleich mit dem Tool. Ma haben Sie keine Angst, äh, niemand ist ein Meister und je häufiger man das Ganze macht, umso besser wird man darin auch. Und ähm, es, Sie werden einfach merken, dass Sie dadurch eine ganze Menge Zeit sparen, als wenn Sie dann immer gleich ein Tooling verwenden. Trauen Sie sich einfach. Man kann bei Skizzen auch, um vielleicht ja, ein ein gewisse Professionalität dann auch dabei zu erreichen oder um das Ganze vielleicht auch ein bisschen professioneller letztendlich schon mal aussehen zu lassen, wiederkehrende Elemente einfach mit Vorlagen ähm, abdecken, also dass man zum Beispiel, wenn man irgendwie eine Website entwirft, schon mal ein Browserfenster immer wieder sich ausdruckt und darin dann die Elemente der Website darstellt oder einfach die erste Struktur der Website äh, schon mal nimmt, und die immer wieder kopiert und dann da nur noch Feinheiten austauscht. Dann kann man sich ja gerne für die grundlegenden Vorlagen schon mal was einfallen lassen, wie das besser aussieht. Und dann ähm, ist ja nur noch das, was dann eben so die Details kennzeichnet, vielleicht noch etwas ungenauer. Die nächste Ebene, wo man das Ganze dann eben schon ein bisschen weiter treibt, sind dann sogenannte Papierprototypen. Während Skizzen einfach ja relativ simpel, relativ einfach so nur die Struktur zeigen sollen, geht es bei Proto Papierprototypen darum, auch eine gewisse Dynamik schon mal zu zeigen. Die Dynamik ist jetzt hier rechts einfach mal als Beispiel gezeigt, was würde denn passieren, wenn ich also in ein bestimmtes Textfeld ähm, einen bestimmten Inhalt eingebe. Dann ist darunter so ein post mit einmal und dieses post zeigt, ja, hier würde jetzt eben was aufklappen und würde mir weitere Suchbegriffe an dieser Stelle vorschlagen. Das kann auch ein ganz ein ganz anderes sein. Wichtig ist einfach, Papierprototypen zeigen prinzipiell mehr Details, vor allen Dingen eben Details, die in Richtung von Abläufen gehen. Und weil sie eben diese Details für die Abläufe dann schon mal zeigen, können sie dann auch für erste Evaluationen eingesetzt werden. Das heißt, man kann hier mit Nutzerinnen und Nutzern sich schon mal hinsetzen und ähm, bestimmte Aufgaben durchspielen und einfach versuchen herauszukriegen, könnten denn die Nutzerinnen und Nutzer diese Aufgaben auch mit dem aktuellen Entwurf der Oberfläche erledigen. Und das geht aber eben nur, weil die Nutzerinnen und Nutzer dann vielleicht schon mal zeigen, ich würde jetzt zum Beispiel hier auf den Suchbutton klicken und sie müssten dann eben mit dem Papierprototypen die nächste Sicht zeigen und müssen schon mal zeigen, was würde denn gezeigt werden, für den Fall, dass die Nutzerinnen und Nutzer eine bestimmte Aktion durchführen. Dennoch kann es sein, dass eben solche Papierprototypen unprofessionell wirken. Also wenn sie dann zum ersten Mal zu einem Kunden kommen, der, ihn, der sie gebeten hat, einen bestimmten Entwurf zu machen und Sie kommen dann eben mit ganz vielen Papierschnipseln an, dann könnte das so ein bisschen das Gefühl ja, vermitteln, dass Sie der, den Kunden oder die Kunde nicht richtig ernst genommen haben. Aber ähm, versuchen Sie es einfach gerade für die Evaluation. Das ist halt relativ schnell erstellt, relativ einfach machbar und man findet schon sehr, sehr viele Probleme auf dieser Ebene, wenn man eben hier schon evaluiert. Was ist bei Papierprototypen noch so zu beachten? Papierprototypen bieten... Mehrere Darstellungen eines Sachverhalts, das heißt man guckt sich die unterschiedlichen Veränderungen wirklich detaillierter an, die passieren, wenn bestimmte Interaktionen stattfinden. Man kann Papierprototypen relativ gut in Workshops erstellen und dabei die Kreativität fördern, weil man ja eben gemeinsam arbeitet und es macht eben auch ein bisschen Spaß, wenn man so gemeinsam bastelt. Man kann das also auch schnell mal zu so einem gemeinsamen Event machen. Und, was ich gerade schon angesprochen habe, eben Papierprototypen eignen sich ganz gut für Usability-Evaluationen. Das, was hier dann noch mit zu ähm, ja, an, also anzusprechen ist, ist der ähm, Begriff der Wizard of O's Technik. Das bezeichnet im Prinzip folgendes, wenn Sie ähm, eine bestimmte Sicht eines Papierprototypen einer Nutzerin oder einem Nutzer vorlegen und die Nutzerinnen und Nutzer sagen dann, hm, ich würde jetzt hier klicken, dass Sie dann im Prinzip so die Änderung der Oberfläche simulieren, wie es dann bis zu diesem Zeitpunkt spezifiziert ist. Das heißt, sie sind praktisch der kleine Zauberer im Hintergrund, der dann das Ganze so ein bisschen zum Leben erweckt. Ja. Deswegen Wizard of Wurst Technik. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen schon durchgespielt, was eigentlich so mit ja, Stift und Papier und vielleicht ein bisschen Klebestift und Schere möglich ist. Schauen wir uns mal ein bisschen an, was machbar ist mit Tooling. Hier haben wir nämlich die Wireframes und die interaktiven Prototypen. Und ich habe sie hier beide mit auf einer Folie, weil es manchmal so ein bisschen schwer zu trennen ist, was ist denn jetzt noch ein Wireframe und was ist ein interaktiver Prototyp. Im Prinzip ist es so, dass Wireframes erstmal so eine digitale Darstellung von Skizzen sind. Das heißt eine sehr vereinfachte, aber auch statische Darstellung von dem, wie eine äh, Nutzerschnittstelle irgendwie aussehen könnte. So wie das jetzt hier rechts schon mal simpel dargestellt ist. Aber solche Tools, mit denen man das relativ gut machen kann, bieten sehr, sehr schnell und sehr, sehr oft auch die Möglichkeit, das Ganze dann auch schon mal interaktiv zu gestalten und zu animieren. Und, schon, äh, und so wie wir das haben, sind wir bei interaktiven Prototypen, weil man eben über die reine Darstellung hinausgeht. Was die Tools auch teilweise bieten, ist, dass man eben auch schon ein bisschen mit Farbgebung arbeiten kann oder dass man auch realistische Daten mit einbinden kann. Auch das ist möglich, das heißt, wir gehen hier tatsächlich deutlich nochmal einen Schritt weiter zu dem, was einfach mit ja, Stift und Papier machbar ist. Je nachdem, wie weit man das Ganze treiben möchte, kann man hier auch schon sehr produktnah sein, also schon ja, relativ weit fortgeschritten das Ganze darstellen. Das Ziel von diesen Wireframes und interaktiven Prototypen ist aber eben nicht, das vollständige Design schon durchzuarbeiten. Das ist ja... ja von diesen grafischen Mockups eher so das Ziel. Das heißt, man sollte gar nicht unbedingt versuchen, hier alles so realistisch wie möglich darzustellen, sondern trotzdem noch in irgendeiner Form diesen Prototypencharakter aufrechterhalten. Es gibt hier wirklich eine ganz große Menge von Tools, die man einsetzen kann. Ich habe hier mal ein paar benannt, sowas wie Balsamic, Pencil, Azure, RP, Powerpoint und auch Adobe XD habe ich jetzt hier gar nicht mehr mit aufgeschrieben. Ähm, tatsächlich ein Prototyping oder Prototyping-Tool, was sehr häufig verwendet wird, aber hauptsächlich eher für Wireframes ist tatsächlich PowerPoint, weil PowerPoint einfach sehr verbreitet ist heutzutage in der Business-Welt und man mit PowerPoint relativ gut irgendwelche Strukturen einer Oberfläche schon mal visualisieren kann, weil man kann ja Boxen zeichnen und man kann da Texte reinschreiben das geht relativ ein einfach und relativ gut, man kann sogar, wenn man möchte Interaktivität mit unterstützen, weil man auch bei PowerPoint konfigurieren kann, zum Beispiel wenn jetzt hier auf dieses Element geklickt wird, dann wechselt mal bitte zur Folie 7 zum Beispiel. Das kann man machen, aber ähm, das wird dann schon ein bisschen schwieriger. Also wenn man wirklich so in die Interaktivität reingehen möchte, dann sollte man eher mit solchen Tools arbeiten, äh, die auch dafür gedacht sind. Aber wie gesagt, PowerPoint zur Darstellung von so ja, grundlegenden Strukturen, ein sehr gut geeignetes Tool. Was gibt es dabei noch so zu beachten, also bei den Wireframes und den interaktiven Prototypen? Natürlich ist das Ganze schon deutlich aufwendiger, das heißt wir müssen mehr Zeit investieren, die Bedienung von so einem Tool kostet einfach meistens mehr Zeit, als wenn man einfach mal den Stift zur Hand nimmt, aber man kann hierüber sehr gut dann die Abläufe dann schon veranschaulichen und die meisten Tools bieten dann eben auch die Möglichkeit, dass man Dinge exportieren kann, um dann auch eine gute Interaktivität auch auf anderen Rechnern zum Beispiel zur Verfügung zu stellen, es schon mal als eine Website zu exportieren, die in irgendeiner Form schon mal klickbar ist, all das ist möglich bei diesen Tools. Was man auch machen kann, was häufig bei Skizzen dann nicht gemacht wird, ist, man kann sich hier so Zusatzinformationen zu den einzelnen Sichten schon mal notieren. Man kann vielleicht äh, Datenquellen irgendwie mit angeben und einbinden. Man kann schon mal Hinweise zu einer möglichen Fehlerbehandlung mit aufnehmen oder Hintergrundinformationen einfach ablegen. Gut, Damit haben wir jetzt irgendwie schon mal dargestellt, wie kann man jetzt eben prinzipiell einen, einen Aufbau ja, visualisieren, wie kann man vielleicht auch schon die erste Interaktivität visualisieren. Das nächste, was ich ja schon angesprochen habe, sind dann die grafischen Mockups. Bei der ähm, grafischen bei grafischen Mockups geht es dann eher darum, das äh, finale Design vollständig ausgearbeitet zu zeigen, aber es ist weniger der Fokus auf Interaktivität, sondern es geht wirklich eher darum, wie soll das Ganze grafisch aufbereitet sein. Ja. Ähm, das Ziel ist einfach schon mal zu sehen, wie fühlt sich das Ganze an, wie wirkt das Ganze vielleicht auf die Nutzerinnen und Nutzer und wenn man sowas sehr feingranular und sehr detailliert ausarbeitet, dann kostet das einfach auch entsprechend viel Zeit und wenn man das jetzt für viele Sichten machen würde, wäre das einfach sehr, sehr zeitaufwendig. Dementsprechend trennt man hier einfach Also Auf der einen Seite zeigt man mal, wie könnte das detailliert grafisch aussehen, auf der anderen Seite zeigt man, wie sieht es von der Grundstruktur und auch von der Interaktivität her aus. Für die grafischen Mockups nimmt man dementsprechend auch anderes Tooling, meistens sowas wie Grafikprogramme. Mit den grafischen Mockups zeigt man dann generelle Festlegungen, zum Beispiel irgendwelche Anordnungen und Abstände, Gruppierungen, wie sieht das Ganze aus, wenn man eben Dinge gruppiert, welche Schriftarten könnten verwendet werden, äh, welche Ausrichtungen wird verwendet, wie sieht das Ganze mit viel und wenig Text aus, welche Farben, welche Kontraste hat man, welche Piktogramme werden sicherlich eingesetzt werden. Ähm, Genau, man hat einfach auch unterschiedliche Darstellungs- und Inhaltsvarianten, die man hier abdeckt. Was ist wenn, zum Beispiel, wenn man unterschiedliche Leserichtungen hat oder unterschiedliche Aus, äh, Auflösungen? Ähm, viele Daten, wenige Daten, inaktive, aktive oder selektierte Elemente. Das heißt, man sieht sich einfach die ganz unterschiedlichen Bereiche an die bei der ja, grafischen Aufbereitung irgendwie relevant sind. Und das kann man ja dann für die unterschiedlichen Sichten, die man zum Beispiel beim interaktiven Prototypen hat, dann ähm, kann man das ja im Prinzip dann einsetzen. Da könnte man zum Beispiel sagen, ja, und hier, wenn jetzt eben dieser Knopf tatsächlich inaktiv wäre, dann würde es so aussehen wie hier in diesem entsprechenden grafischen Mockup. Das heißt, das ist dann auch so ein bisschen so ein Miteinander spielen. Aber wie gesagt, dadurch, dass man das voneinander trennt, hat man wesentlich weniger Aufwand. Gut. Und dann kommen wir jetzt einfach noch zu dem letzten Teil oder zu der letzten Variante von Prototypen. Das sind dann die Mockups für entsprechende Geräte, also wirklich so Hardware-Mockups. Ähm, auch da kann man heutzutage ja in unterschiedliche ja, Richtungen gehen oder unterschiedlich detailliert arbeiten. Man kann zum Beispiel wirklich reale Prototypen haben, das heißt Prototypen, die zum Beispiel im 3D-Druck entstanden sind oder durch Cutten, Fräsen oder was auch immer von Materialien, so dass man einfach wirklich reale, dreidimensionale Objekte hat, wo man dann schon mal die geplante Form und Größe auch in der realen Welt sieht. Aber man kann auch virtuelle Prototypen haben. Man stellt dann also zum Beispiel die geplante Form und ja die geplante Interaktion schon mal in Augmented Reality oder Virtual Reality da und man hat dann hier eben auch die relativ einfache Möglichkeit, Interaktivität zu simulieren, während das bei realen Prototypen dann etwas aufwendiger ist, weil dann muss man wirklich auch anfangen mit Hardware und sowas zu arbeiten, dann braucht man auch die Ingenieure, die dann eben die Nutzerinteraktion schon mal ja, umsetzen. Es gibt tatsächlich auch eine sehr interessante Variante, das sind dann sogenannte gemischte Prototypen. Dabei müssen Sie sich vorstellen, dass ein Hardware-Prototyp prinzipiell schon mal erstellt wird und wenn dann dieser Hardware-Prototyp vielleicht ein Display hat, dann wird an dieser Stelle tatsächlich vielleicht ein Smartphone oder sowas einfach eingebunden und dann können Sie über dieses Smartphone dann schon mal die geplanten Display-Inhalte simulieren, indem Sie auf dem Smartphone vielleicht einfach eine Website anzeigen, die diese Display-Inhalte simuliert. Es ist also so eine gewisse Mischung aus ja, Hardware ähm, an sich, aber auch irgendwie schon mal ja, Inhalten, die dann anders generiert sind. Es ist auch möglich, zum Beispiel ähm, Hardware-Prototypen, die zum Beispiel ausgedruckt sind mit einem 3D-Drucker, dann einfach mit Augmented Reality zu ergänzen, um dann darüber vielleicht die Display-Inhalte zu simulieren. Es gibt also einfach solche Mischvarianten, die hier möglich sind. Aber Sie merken schon, all das hat meistens etwas mehr Aufwand, der zu erbringen ist, um das Ganze umsetzen zu können. Gut. Solche Prototypen können auch unterschiedliche Ausprägungen haben. Also, man kann zum Beispiel eher sich den, also den Fokus auf das Visuelle haben oder man hat den Fokus eher auf die Funktionalität. Das ist so ähnlich, wie das eben bei den äh, ja, grafischen Mockups und den ähm, anderen Prototypen der Fall ist. Was sind denn prinzipiell Nachteile von Prototyping? Wir haben bisher von vielen Prototypen, äh, also von vielen Vorteilen gesprochen und was so alles damit möglich ist. Aber Prototyping kann auch Nachteile haben. Zum Beispiel ist es so, dass Sie, wenn Sie jetzt Prototypen verwenden, um schon mal in die ersten Usability-Evaluationen zu machen, dann kann es sein, dass Sie Probleme finden, die gar keine sind. Nehmen wir mal äh, ja, eine, ein, ein Papierprototypen. Sie haben einen Papierprototypen erstellt und lassen Nutzerinnen und Nutzer irgendwie damit schon mal so interagieren und sie spielen so den, den Zauberer, den Wizard of Oz, um halt die Interaktion zu zeigen dann kann es ja sein, dass Sie in Ihren Prototypen irgendetwas noch nicht dargestellt haben, was für die Nutzer und Nutzer aber essentiell wäre und was im finalen System drin wäre. Zum Beispiel das Deaktivieren eines äh, entsprechenden Interaktionselements. Ja. Wenn Sie das dann da nicht drin haben, dann kann es sein, dass die Nutzerinnen und Nutzer sagen, warum kann ich denn da jetzt zum Beispiel noch draufdrücken? Das sollte ja nicht mehr der Fall sein. Ja. Und da merkt man, dann findet man unter Umständen ein Problem, was im finalen System vielleicht gar kein Problem wäre, weil man da einfach ja dann auch wirklich so wie deaktivieren von Interaktionselementen entsprechend unterstützt. Ja. Gleiches gilt, wenn Sie zum Beispiel technische Geräte visualisieren wollen und machen das in AR oder VR und die Nutzerinnen und Nutzer können dann schon mal ausprobieren, was ist denn, wenn ich jetzt wo auf irgendeinen Knopf drücke und ähm, sie haben aber Probleme, die AR und die VR zu bedienen. Dann sind ja die Probleme mit der Bedienung der AR, VR und nicht mit der Bedienung des virtuellen Prototypen, den man dann dargestellt hat. Ja? Das heißt, auch hier sind die Probleme vielleicht nicht auf den Prototypen zu beziehen, sondern eher auf die Bedienung der Augmented Reality und der Virtual Reality. Was gibt es noch? Prototypen ja, erlauben natürlich, alles Mögliche zu spezifizieren und oft geht es dann auch in die Richtung, dass man dann manche Sachen nicht umsetzbar sind, beziehungsweise die ja, späteren Entwickler sagen dann oft, das kann ich gar nicht umsetzen, weil es einfach nicht zu der Technologie passt. Prinzipiell ist es so, so meine Erfahrung. Eigentlich gibt's nicht, äh, gibt es das nicht. Gibt es es nicht, dass man irgendetwas gar nicht umsetzen kann, sondern es ist eher eine Frage des Budgets und äh, der Zeit, die man dafür investieren muss, um das Ganze doch umsetzbar zu machen. Trotzdem ist es so, dass man beim Prototyping schon so ein bisschen auch im Hinterkopf haben sollte: Das muss auch implementierbar sein. Und schließlich kann Prototyping auch falsche Erwartungen hervorrufen, wenn Sie zum Beispiel einen recht ausgefeilten Prototypen haben, gerade wenn er eben schon in die digitale Richtung geht, dann kann es durchaus das Gefühl suggerieren, dass ähm, ja eigentlich schon alles mehr oder weniger feststeht und eigentlich auch schon alles fast fertig ist. Man kann ja sogar schon mit rumklicken, also fehlt ja eigentlich nicht mehr viel. Und da müssen Sie dann aufpassen, gerade wenn Sie so ja, Prototypen für Webseiten, wo man sich dann schon durchklicken kann, produzieren, dass Sie da nicht zu viele Erwartungen wecken. Und damit kommen wir dann auch schon zur Übung, die zu diesem Video gehört. In der Übung geht es jetzt darin, dass Sie einfach mal mehrere Prototypen für ja, ein Werkzeug Ihrer Wahl, das kann eine Software, eine Website oder eine App sein, selber erstellen. Also versuchen Sie einfach mal, sich ein bisschen im skizzieren, basteln Sie auch ein bisschen, also basteln Sie ein bisschen einen äh, Papierprototypen, was geht. Laden Sie sich aber auch mal ein Tool runter, mit dem Sie dann einfach ein, ja, Wireframe oder auch einen interaktiven Prototypen erstellen können. Und ähm, ja probieren Sie einfach so ein Tooling mal aus. Das muss man mal so ein bisschen in der Hand gehabt haben. Ich schlage hier Pencil vor, weil es einfach kostenfrei und Open Source zur Verfügung steht, auch wenn es so ein bisschen buggy ist an ein, zwei Stellen. Aber man kann damit eigentlich relativ gut die ersten Schritte gehen und man kommt so ein bisschen in den Eindruck davon, was können eigentlich diese Tools entsprechend leisten. Ich würde Ihnen jetzt hier vorschlagen, tatsächlich das Prototyping eher so mit einer zweidimensionalen Nutzerschnittstelle oder für eine zweidimensionale Nutzerschnittstelle zu machen. Aber Sie können mich auch durchaus gerne überraschen. Vielleicht machen Sie was im Dreidimensionalen. Ja, Vielleicht entwerfen Sie ja auch ein äh, neues technisches Gerät, was Sie schon immer mal zu Hause haben wollten. Vielleicht sind Sie auch da entsprechend kreativ, äh, kreativ. Damit sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann!